eure fragen rund ums thema fußball hier bei sport 2000 hey sport 2000 family was geht und willkommen zu einer neuen folge von let's talk football und gleichzeitig zur ersten folge hier aus unserem neuen fußballstudio ich hoffe es gefällt euch ich fühle mich sehr sehr wohl hier hier werden nämlich ab sofort die Folgen zu Let's Talk Football gedreht, dem Format, wo wir auf eure Fragen rund ums Thema Fußball eingehen. Also, falls ihr Fragen habt, könnt ihr natürlich jetzt schon mal einen Kommentar da lassen, dann seid ihr vielleicht schon in der nächsten Folge am Start. Ihr könnt auch schon sehen, um welches Thema es heute gehen soll, und zwar um den Nike Fantasy Vision 2, der jetzt frisch auf den Markt gekommen ist. Wir wollen heute mal ein TikTok-Video machen, quasi um zu schauen, was hat sich im Vergleich zum Nike Phantom Vision 1 aus dem Jahr 2018 gemacht. Welcher der beiden Schuhe ist besser, was hat sich allgemein am Schuh getan. Das findet ihr heute heraus. Viel Spaß dabei und let's go! Ja Leute, ihr seht jetzt hier also beide Nike Phantom Missions, die es aktuell gibt. Wir haben hier das erste Modell aus dem Jahr 2018, den Nike Phantom Vision 1 der damals schon sich sehr, sehr große Beliebtheit erfreut hat, vor allem aufgrund des extrem guten Obermaterials, weil es sehr, sehr dünn war. Mir hat der Schuh damals schon sehr, sehr gut gefallen, aber ich habe gleichzeitig auch gesehen, dass der Schuh auf jeden Fall noch Potenzial nach oben hat. Und das hat Nike mit dem Nike Fenty Mission 2 dieses Jahr auf den Markt gebracht. Man kann sagen, optisch hat sich am Schuh einiges getan, vor allem die Socke sieht man hier gleich am Anfang. Am Schuh selbst, was die Performance angeht, wurden kleine Optimierungen äh, gemacht, die aber eine sehr, sehr große Auswirkung auf den Schuh haben, zum Positiven. Und darüber wollen wir jetzt mal reden. Wir wollen nämlich klären, was hat sich am Schuh getan und was macht diesen Schuh jetzt noch besser. Denn ich kann es schon mal vorwegnehmen, der Nike Phantom Edition 2 hat auf jeden Fall nochmal ein Update bekommen, was die Leistung angeht. Vom Aufbau und von der Funktionsweise unterscheiden sich die Schuhe, wie gesagt, kaum. Es wurden nur Optimierungen betrieben. Wir haben weiterhin das Flyknit äh, Upper, was sehr, sehr beliebt ist. Ihr könnt es sehen, das Schuh ist schon sehr, sehr weich direkt aus der Box. Das war auch schon beim Nike Phantom Vision 1 der Fall. Ich habe den Schuh damals schon extrem gefeiert, weil das Gummi-Material sehr, sehr dünn ist und gleichzeitig aber auch sehr, sehr viel Kripp aufgrund dieser Windmühlartigen Struktur hier, den Kripppunkten. Da haben wir aber schon den ersten Unterschied. Den kann ich euch gleich mal zeigen. Wir ja. haben nämlich hier die Krippstruktur vom Nike Phantom Edition 1, die geht nur bisher hier hinten hin, das wurde zum Beispiel jetzt hier schon beim Nike Phantom Edition 2 geändert, weil jetzt quasi die Krippstruktur fast bis an die Ferse geht, einfach um den Ball, egal wo man ihn trifft, mit Kripp zu bearbeiten. Weiterhin ist auch noch gleich, dass wir in beiden Schuhen das sogenannte Ghost Lacing haben, eine Schnürung unter dem Obermaterial, dazu kommen wir natürlich gleich nochmal. Und wir haben auch das Quad Fit Mesh, das ist quasi dieser Innenteil des Schuhs, der dann direkt um deinen Fuß liegt. Und was den so besonders macht, ist ähm, sehr, sehr simpel gesagt, er ist sehr, sehr weich. Das heißt, man kommt schnell und gut in den Schuh hinein. Aber was jetzt hier nochmal geändert wurde, das ähm, sockenähnliche Gefühl hier oben, ihr seht es schon, geht diesmal nicht so weit nach oben. Das soll einfach nochmal mehr Freiheit generieren im Schuh, dass man sich noch ein bisschen wohler fühlt und freier fühlt. Und gleichzeitig seht ihr hier das Ganze ist sehr, sehr flexibel. Wirkt sogar schon ein bisschen zu flexibel, weil ihr seht schon, das fällt hier schon ein bisschen so hin und her. Das wurde hier geändert. Die Socke ist jetzt nicht mehr ganz so flexibel. Das heißt, es wird besseren und größeren Halt generiert. Und wir haben hier innen am Quad-Fit-Mesh auch Fasern, die sich zusammenziehen, sobald man Kraft ausübt. Beispielsweise, wenn ihr reinschnupft in den Schuh, habt ihr genügend Platz. Aber wenn ihr in die Kurve geht oder einen Richtungswechsel macht oder beschleunigt, dann halten euch diese Fasern fest im Schuh, ohne dass ihr dann quasi Komfort verliert was auf jeden Fall extrem positiv ist, am Schuh zu sagen. Und wir haben hier auch nochmal einen Unterschied. Wir haben hier so eine Schuhzunge jetzt, an der man besser in den Schuh reinkommt. Das war hier tatsächlich so ein bisschen ähm, ein Problem reinzukommen. Es war relativ schwierig ohne Schuhlöffel. Das Problem wurde jetzt mit dieser Schlaufe quasi einfach und simpel gelöst. Wenn wir auch schon beim Rohmaterial sind, können wir gleich noch auf die nächste Änderung eingehen da Nike hier am Obermaterial nochmal eine kleine Optimierung betrieben hat. Und zwar besitzt der Nike Phantom 1 zwar auch das Flat Upper und das Quad Fit Mesh, aber es wurde hier noch eine weitere Mesh Schicht eingefügt, dass man quasi sicher am Schuh sitzt. Das wurde jetzt hier mit den Fasern nochmal verbessert, das heißt eine Schicht wurde hier nochmal rausgenommen. Dadurch ist hier im Nike Phantom 2 das Obermaterial nochmal weicher und direkter als im Phantom 1. Was natürlich gleich geblieben ist, ist das sogenannte Ghost Lacing. Das wäre auch schön für Nike, wenn sie das nicht weiterhin machen, weil das Ghost Lacing eine extrem coole und innovative Idee war. Und es funktioniert auch extrem gut, jetzt hier am Nike Phantom Vision 2 sogar noch mal besser. Also wie gesagt, alle, die das Ghost Lacing noch nicht kennen. Das ist eine Schnürung, die sich hier unter dem Obermaterial befindet. Quasi Die Schnürsenkel sind einfach verdeckt durch dieses Upper hier vorne. Das Coole hierbei ist an Nike Phantom Mission 2, dass die Schnürsenkel jetzt direkt mit dem Quadfit Mesh verbunden sind. Das heißt, wenn man den Schuh schnürt und enger zieht, zieht sich auch gleichzeitig das Mesh um deinen Mittelfuß bzw. generell um deinen Fuß nochmal besser an. Das heißt, die Schnürung sitzt nochmal direkter und man hat dann allgemein nochmal einen besseren Lockdown als in Nike Phantom Mission 1. Kommen wir noch zu einer weiteren Änderung, die vor allem für verletzungsanfällige Spiele nochmal ein positiver Faktor sein wird. Und zwar... Nike hier am Nike Phantom Vision 2 hier in der Ferse so eine Art Schutzschild um die Hacke quasi nochmal drauf gemacht, was nicht nur Stabilität innerhalb des Schuhs bringt, sondern auch vor, sage ich mal, aggressiven Verteidigern schützt, weil hier das Ohrmaterial rechts schon, das ist sehr, sehr hart. Das war im Nike Phantom Vision 1 nicht der Fall. Da gibt es kein Schutzschild hier hinten. Das ist natürlich nochmal ein positiver Faktor, wie gesagt, für den Halt innerhalb des Schuhs und auch nochmal für die Sicherheit. Wenn mal ein Verteidiger vielleicht ein äh, ja, bisschen Frust hat, wenn man an ihm vorbeitribbelt, hat der Nike Feld hier auch nochmal einen positiven Faktor. Was allerdings gleich geblieben ist, und zwar exakt gleich geblieben ist, ist die äh, Stollenanordnung in beiden Schuhen. Ihr seht, die Sohle ist in beiden Schuhen identisch. Das liegt daran, dass sie einfach extrem gut funktioniert hat. Wir haben hier außen etwas abgerundete Stollen. Das heißt, man kann nochmal besser drehen, vor allem hier im Vorderfuß, wenn man einen schnellen Richtungswechsel hat kann man mit den Stollen noch mal schneller quasi Richtung ändern und hier innen drin und quasi hier hinten haben wir dann äh, linienförmige Stollen, um ein besseres Beschleunigen zu generieren. Da hat Nike sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht, deshalb wurde hier nichts geändert, was ich auch sehr, sehr gut finde, weil ich war auch schon mit Nike Fendt Edition 1 sehr, sehr zufrieden. Also allgemein gesagt, der Nike Fendt Edition 1 war schon damals ein wirklich hervorragender Schuh und ist es auch heute noch. Nichtsdestotrotz legt der Nike Fantasy Mission 2 hier nochmal eine Schippe drauf. Ist definitiv mein Favorite, weil wie gesagt, kleine Optimierungen, die hier sehr, sehr viel gebracht haben. Jetzt ist natürlich eure Meinung gefragt, welchen der beiden Schuhe findet ihr besser? Wollt ihr vielleicht sogar mal ein Bootball noch mit Nike Fantasy Mission 2 sehen? Es gibt natürlich auch schon einen Playtest den könnt ihr jetzt hier oben in der Infokarte abchecken. Das soll es dann auch schon jetzt zur heutigen Folge von der Let's Talk Football gewesen sein. Ich hoffe es hat euch gefallen, wenn ja, zeigt es mit einem Daumen nach oben. Und lasst, wie gesagt, einen Kommentar da mit eurer Frage zum nächsten Video. Das war's für heute. Bleibt sportlich. Haut rein. Macht's gut, Mann.